Civic OER, das äh, wisst ihr vielleicht, ist ein eins dieser in der BMBF-Förderlinie gefördertes Projekt. Ähm, das ist ein Kooperationsprojekt ähm, der Leuphana-Universität zusammen mit der Goethe-Universität Frankfurt und äh, der KU Ingolstadt-Eichstätt. Ähm, in der Arbeit, in dieser Kooperationsarbeit, haben wir schon ganz viele Projekte gemacht. Wir haben zivilgesellschaftliche Partner mit Studierenden zusammengebracht und OER, aber vor allen Dingen mit dem Konzept des Service Learnings verknüpft. Service Learning ist ein Begriff, der geistert in der letzten Zeit immer mal wieder durch die Hochschullehre, gehört aber... Zitat, immer noch in dem Mottenkeller und da ähm, gibt es einige Engagierte, die ihn dort rausholen wollen. Es geht dabei um ähm, das gesellschaftliche Engagement von Lehrenden und aber auch Lehrenden, die anhand von aktuellen gesellschaftlich relevanten Herausforderungen ganz konkret in die Praxis gehen. Das didaktische Modell sieht immer wieder Reflexionsphasen vor, um das eigene Handeln ähm, zu reflektieren und dort ähm, einen Mehrwert zu generieren für die, bei, in meinem Fall vor allen Dingen Studierenden, aber auch immer für mich. Und OER und Service Learning haben dabei oh. relativ viele Schnittmengen. Die ja, weil sie ja beide, beide Konzepte, wenn man OER als Konzept denken möchte, auf dem Engagement von Lernenden und Lehrenden beruhen und auf einer Öffnung und Partizipation ähm, der Lernsituation und des ganzen Bildungssystems letztlich. Ähm, die Kultur des Teilens wird forciert und kann, im, ähm, die wir von der OER kennen, im didaktischen Modell des Service-Learning tatsächlich auch aufgehen. In meiner Arbeit, so habe ich gelernt, möchte ich immer, muss ich immer wieder den Mehrwert von Service-Learning und OER erklären. Und das mache ich einerseits für die Akteursgruppe der Lernenden, die überfachliche Kompetenzen bekommen. Und hier sind noch einige andere angeschlagen. Die Teamarbeit und das Projektmanagement sind gerade groß gefragt und ähm, sind in der Kooperationsarbeit das Tool, mit dem äh, die Studierenden dann auch bei potenziellen Ar Arbeitgebern trumpfen. Aber auch ähm, in der Hochschulentwicklung, in der Organisationsentwicklung wird immer wieder danach gefragt, warum wir denn Service-Learning brauchen und das noch in äh, Verknüpfung, Verbindung mit OER. Ähm, da sich die Universität zusätzlich zu, äh, zu Forschung und Lehre ähm, auch der sogenannten Third Mission widmen muss, halte ich diesen Punkt für besonders sinnvoll, weil es ähm, Inhalte und Wissen und Kompetenzen nach außen bringt, aber genauso wie ähm, in der Wechselwirkung auch an der Hochschule einen Input von außen haben. Und letztlich auch die Nachhaltigkeitssteigerung. Dass die Lehrenden davon profitieren, ist meiner Meinung nach auch ganz klar. Denn wir können ganz produktiv an informellen und formellen Bildungsprozessen teilhaben. Wir können einen wechselseitigen Austausch von externen Wissensträgern und Erfahrungsträgern bekommen. Die zivilgesellschaftlichen äh, Organisationen, die ja beim Service-Learning immer wieder eingebunden sind, haben selbstverständlich auch einen Mehrwert. Den muss man in komischerweise nicht so oft äh, erläutern. Ich denke, dass das Konzept OER und Service-Learning nicht nur für die Content-Produktion ähm, sinnvoll ist und äh, weiterführend ist, sondern dass ich noch einige Mehrwerte hier kurz zusammengefasst deutlich machen können und heute ähm, vielleicht mit euch zusammen auch noch mehr Mehrwert bei den Akteursebenen Actu finden kann.